Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by Die Mutmacher Let the future talk. Ich finde es unglaublich wichtig, junge Menschen sprechen zu lassen, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft und was sie sagen ist spannend und was sie tun ist mindestens genauso spannend. Heute begrüße ich Paul, Caro und Alexander, drei ja. junge Menschen, die super spannende Sachen machen und zwar haben sie ein Getränk in die Welt gebracht, über das wir heute sprechen werden. Aber das lasse ich doch am besten euch machen. Ich möchte euch mit eurem Juice ganz herzlich begrüßen und okay. euch gleich bitten zu erzählen mit eurer ganzen Freude und Begeisterung. Was ist Juice? Juice ist äh, ein alkoholfreies Jagdungsgetränk auf Basis der Weintraube. Ich und die Caro kommen eben auch von meinem Weimarbetrieb in Kremstall, also eine gute Stunde westlich von Wien. Ähm, welches wir mit Holunderblüten, wissen Sie, quasi veredelt haben. Also ein ganz ein natürliches, nachhaltiges ähm, Getränk, was was sehr erfrischend ist ähm, und eben eine perfekte Ergänzung für all jene, die was auf dem Alkohol verzichten müssen, darstellt. Mhm. Genau, es ist so ein bisschen wine, but different. Das ist ein bisschen unser Leitspruch auch. Es ist so quasi wenn man mal im Auto fahren muss oder mal keinen Alkohol trinken will, aber trotzdem irgendwie so diesen, diese Lebensfreude. Das ist ein Glas Wein, ist eine extreme Lebensfreude. Das ist beisammensitzen, beisammensein, gemütliche Zeit haben. Und das wollen wir eben damit auch für Leute ermöglichen, die einfach mal alkoholfrei unterwegs sein wollen. Und mhm. Trotzdem aber irgendwie eben aus dem Weinglas mit ein bisschen Zitronenmelisse, was super Erfrischendes, Nettes. Nächsten Mal. Okay, äh, irgendwie das klingt so, dass es schon richtig Lust auf Sommer macht, wenn ich so erfrischend und zusammensitzen höre und so die, die Hoffnung ja. steigt. Ja. Gehen wir vielleicht einmal einen Schritt zurück. Es schaut ja so aus, als gäbe es dieses Ding schon. Also ihr habt ja schon die Flaschen und ein Glas in der Hand und so. Absolut, ja. Also wir haben Juice 2019 gegründet mit dem Jahr 2019 gestartet. Davor haben wir eine circa zweijährige Entwicklungsphase, Ideenfindungsphase gehabt, wo wir einfach überlegt haben, was könnte dazu passen, eben mit Kombination Verschü, also Weinparallele und so, was könnte man dort als Veredelungspartner quasi hinzufügen. Und dann haben wir halt sehr viel gemischt. Der Alexander und ich haben das eben auch als Diplomarbeit gemacht in der Habelar für Wein und Obstbau in Klosterneuburg. Und ja, dann ist das noch... Einigen Jahren Entwicklung eben entstanden und dann haben wir das 2019 als ersten Jahrgang eben auf den Markt gebracht und inzwischen gibt es den Jahrgang 2020 und das ist eben auch im Etikett ersichtlich. Okay. Ich muss mich ja jetzt auch outen, dass ich ein bisschen gelogen habe, ja, weil äh, ihr habt mir ja schon äh, eine Kostprobe geschickt, das heißt, ich weiß schon, dass es dieses Team schon gibt, aber womit ich mit meiner Frage und auch der nächsten Frage hin will, ist, äh, so wie ihr über das Ganze sprecht, äh, klingt das so, wie wenn das das Selbstverständlichste der Welt wäre. Ja. Äh, und äh, jetzt habt ihr mir auch verraten, ihr seid so zwischen 18 und 20, das heißt, äh, doch noch äh, ziemlich jung. Ja. Jetzt äh, fragen ich mich so, ist das normal, dass man in dem Alter bereits ähm, sowas auf die Beine gestellt hat? Kennt ihr viele Leute, die das machen? Normal, was ist schon normal, aber äh, guter Punkt. Speziell in den aktuellen Zeiten. Also, wir, wir, wir sind in der Getränkebranche sicher eines der, der jüngeren, wenn nicht sogar der, das, das jüngste Gründerteam sozusagen, was äh, <lacht> am Markt präsent ist, was im Lebensmittelhandel, also aktuell sind wir vor allem im regionalen Lebensmittelhandel erhältlich ist, sozusagen. Okay. Es rührt um, ein bisschen daher, dass der Alexander und ich uns irgendwie überlegt haben, auch nach der Schule natürlich oder, oder am Ende der Schule, was könnte man so als erstes Produkt kreieren, weil es ein bisschen Standard, dass man so als Jungwinzer oder so als, als Absolventen so mal seinen eigenen Wein kreiert und da irgendwas Neues macht. Und wir haben uns halt irgendwie überlegt, ja, was können wir anderes machen, weil wir halt immer so ein bisschen auf den, auf den innovativen Background achten. Und so ist es auch ein bisschen entstanden, dass wir dann halt da so ein bisschen reingeschlittert sind eigentlich auch in die alkoholfreie Getränkebranche. Okay, da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen nachfragen. Ihr galoppiert mir ja direkt davon, ja, weil ihr seid schon so in eurem, in eurem Thema drinnen. Ähm, was mich interessieren würde, mal noch so: Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Also, seid ihr alle drei in die, in die gleiche Schule gegangen oder geht ja in die gleiche Schule? Oder wie, wie ist denn so überhaupt äh, euer Setting da im Hintergrund? Also der Paul und ich waren, waren eben in der fünfjährigen Wein- und Obstfachschule in Kloss Neuburg, mhm. Haben da letztes Jahr auch gemeinsam maturiert. Mhm. Und meine Schwester ist das heu Matura-Jahr in, Matura in genau. der Hotelfachschule. Die haben uns sozusagen als Expertin für die Gastronomiebranche dazu geholt. Mhm. Ähm, war letztes Jahr in, in Tirol, also die letzten Jahre immer wieder auf, auf Praxis in größeren Hotels. Und da haben wir dann quasi gemeinsam an einem neuen Produkt gefeilt sozusagen. Okay. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt an ein Produkt zu denken oder an ein Produkt zu feilen? Wie ist denn da dieser Schritt von, okay, ich sitze in der Schule und lerne irgendwas, zu, hey, ich will ein Produkt entwickeln? <lacht> eben, das ist so ein bisschen aus diesem, ja, machen wir was, einen neuen Wein, oder was können wir machen? Und da ist es eben so ein bisschen entstanden und dann sind wir wirklich einfach durch den Supermarkt gegangen und haben Komponenten gekauft und haben das einfach zusammengemischt in der Küche mit Pipette und Messzylinder und haben dann ja, einfach geschaut. Es hat uns einfach Spaß gemacht, da ein bisschen herumzumixen. Und dann sind wir schon irgendwie immer mehr drauf kommen. Ja, wäre irgendwie cool, wenn wir da so fürs Weingut oder generell ein neues Standbein aufbauen können und uns da als junge Generation quasi verwirklichen können. Und dann auch gleich zeigen können, dass man ein Produkt nachhaltig gestalten kann und das auch gut ankommen kann und Regionalität da schon sehr wichtig ist dabei. Das war uns auch wichtig. Mhm. Okay, da sind jetzt schon wieder ein paar spannende äh, Stichworte gefallen. Äh, auf der einen Seite habt ihr so über, also wo es quasi vertreibt, gesprochen, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ähm, aber jetzt, also ich habe so das Bild bekommen, wo ihr so mit der, was, Messbecher und Pipette oder so mal unterwegs wart. Ja? Und äh, wie waren denn dann die nächsten Schritte? Weil jetzt gibt es das nicht nur abgefüllt in Flaschen, sondern ihr habt ja auch... Das völlig professionell versendet und äh, ich habe auch diese Flyer dazu bekommen und so. Also, ich würde mal sagen, alles tiptop professionell aufgestellt und fertig. Wie waren denn da die, die Schritte dorthin? Ja, das, das war schon sehr spannend. Also am Anfang mal die, die Komponenten zu finden, was, was passt am besten zusammen, was harmoniert gut, dann über die Namenssuche, was, was ist überhaupt markenrechtlich, was ist möglich. Bisschen quasi, wie, wie vertreiben wir es? Da hat es in den letzten zwei, drei Jahre schon relativ viel getan, sozusagen. Wir haben wir es sozusagen einfach probiert, haben uns einige Ex Experten sozusagen zur ähm, Hilfe genommen. Da, da muss ich schon sagen, also die, die Unterstützung war halt wirklich sehr, sehr gut, auch von unseren Professoren an, an der Weinbau Schule, also die, was uns auch bei der Diplomarbeit betreut haben und so. Oder unser, unser Vater, der war da auch sehr offen. Wir haben schon sehr, sehr viel probiert sozusagen und dann, dann das genommen, eben, was, was am besten für uns gepasst hat. Mhm. Ja. Okay, natürlich, das ist so Trial and Error. Da geht dann was schief, dann funktioniert das, dann macht man da wieder weiter. Dann Das ist einfach so ein bisschen ja, erkunden und sehr viel von dem war natürlich im Zuge der Diplomarbeit dann auch. Also an der HBLA für Wein- und Obstbau man eben eine Abschlussdiplomarbeit, keine VWA, so wie es in der AHS üblich ist. Genau, und da ist natürlich dann ähm, ja, sehr viel literarische Recherche einerseits und andererseits eben auch etwas umsetzen, etwas erforschen, etwas, ja dann wirklich ein Paper verfassen können. Also ich denke mal, umsetzen und umsetzen, das kann ja auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß passieren. Also Absolut, ja. Wenn ihr jetzt zwei Liter von irgendwas trinkbar gemacht hättet, wäre es wahrscheinlich auch eine Umsetzung gewesen, aber ihr habt sie ja ja. wirklich ein, ein nachhaltiges Produkt jetzt in mehrerer Hinsicht des Wortes auf die Beine gestellt. Also nachhaltig auch im Sinn von, wenn ich das richtig verstehe, wird das laufend hergestellt und produziert. und ja. Vertrieben und so weiter. Ähm, äh, Alexander, du hast vorher auch die Experten angesprochen, die ihr euch zu Hilfe geholt habt. Wo habt's die habt ihr die hergehabt? Wie seid ihr an die herangekommen? Ähm, die laufen ja auch nicht so einem auf der Straße über den Weg, oder? Wie, wie ist das geklacht? Ja, also die, die wichtigste oder, oder quasi die, die erste Ansprechperson war ähm, mein Vater, der was halt hauptberuflich auch äh, Winzelt sozusagen, also mhm. in einer ähnlichen Frau ist und dann war wir in Wien bei so, so Starter-Projekten öfters dabei. Da gibt es das Changemaker-Programm. Ähm, und die haben ein sehr gutes Netzwerk. Zum Beispiel jetzt in, in der kommenden Woche sind wir dann in Wien wieder bei einem anderen Experten, der was das All-In Need-Getränk, was relativ bekannt ist, gegründet hat. Ähm, ja, immer auf Empfehlung sozusagen. Also mit vielen, vielen Leuten quasi gesprochen. Und da gibt es dann relativ oft äh, super, super zusammenarbeiten. Okay. Ähm, ich denke mir oder ich hoffe, dass sich ja viele äh, andere junge Menschen auch diese, diesen Podcast quasi anschauen, diesen Videopodcast, und auch von euch was lernen können. Ne? Darum äh, gehen auch die Fragen so oft in die Richtung, wie habt ihr das gemacht und so weil ich mir vorstellen könnte, dass das für viele vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Also zum Beispiel dieses Changemaker-Programm, wie habt ihr denn von dem erfahren? Und kann man da so einfach hinmarschieren und teilnehmen oder wie ist der, der Weg dorthin gewesen? Das hat der Paul quasi in, ins Leben gerufen. Ich glaub, da ist es, ist, es ist sehr viel über die Schule gegangen, über Empfehlungen, wirklich auch von unserer Professorin, die die Diplomarbeit angeleitet hat und dann, Mhm. haben wir eben uns dort beworben und der Valentin hat dann da sehr aktiv ist auf uns zugekommen und so und da sind wir dann eben super da reingekommen und das hat uns schon sehr geholfen auf jeden Fall. Okay. Haben wir haben viel mitgenommen, vor allem auch dieses Netzwerk, was halt toll ist, was da dahinter steht einfach. Mhm. Was hat euch dieses Netzwerk alles äh, ge gebracht? Ja, einerseits waren das damals einfach nur Events, wie es noch möglich war. Das war natürlich super für uns, einfach Leute kennenlernen, die auch aus der Branche sind oder aus der Lebensmittelbranche sind und oder Kontakte, seien es Kontakte zu Medien und so weiter. Kontakt zu dir, zum Beispiel einfach so, wirklich so Medienkontakte und so. Das ist natürlich irrsinnig wertvoll. Und dann natürlich auch der Austausch mit anderen jungen Leuten, die alles sehr ähnlich ticken, weil es halt im Endeffekt dort immer darum geht, irgendwie eine Idee umzusetzen und dabei Hilfe zu bekommen und ein bisschen angeleitet zu werden. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, wenn man ideenreich ist, dass man dort Hilfe bekommt, es umzusetzen. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ihr habt es auch schon angesprochen, dass euch wichtig war, dass das nachhaltig und regional ist. Was waren denn da eure Überlegungen, eure Beweggründe? Warum ist euch das wichtig? Ja, definitiv, dass das nachhaltig ist, aufgrund der ähm, veränderten Situation, den Klimawandel und so. Und ich glaube generell, junge Leute interessieren sich auch viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb sind zum Beispiel all unsere Zutaten im Umkreis von 50 Kilometer, wenn nicht, weiß nicht, 10 Kilometer vom Haus eigentlich entfernt, die Weingärten, die Holundersträucher haben wir alles in unserer Nähe und ernten wir selber. passiert eigentlich alles in einer Hand und das war uns auch sehr wichtig. Ja, äh, und äh, also weil ihr jetzt dieses Umfeld angesprochen habt, äh, ist das, gehört das alles quasi zu, zu äh, euch dazu? Oder sind da jetzt auch die, die Nachbarn in irgendeiner Weise involviert in das Projekt, weil sie sagen, hey wir liefern quasi die, die Kräuterzutaten oder so? Ja, da haben wir das Glück, dass eben durch das elterliche Weingut der beiden, dass wir da wirklich eine super Basis haben, wo wir uns wirklich den Verschü ernten können in Weingärten und eben Holundersträucher gibt es zuhauf in Krems mit super Qualität und mhm. ja, da haben wir einfach echt einen tollen, ein tolles Umfeld. Ja, äh, da habe ich jetzt vielleicht die Frage noch nicht präzise genug gestellt. Also was mich äh, interessieren würde, ist, ob das auch regional einen Effekt auf andere hat. Ja? Also die, die Holundersträucher okay. sind die auch im, im äh, Weingarten oder auf dem Weingut äh, von, von äh, den Türks? Oder kommen die von jemand anderem äh, im Umkreis? Na, das ist schon im elterlichen Weingut. Mhm, okay. Nur bei der Zitronenmeliste, also da haben wir quasi einen, einen Bauern aus der Umgebung, der, was uns da, da weiterhilft, also mhm. da haben wir noch zu wenig an als selbst. Und inzwischen bauen wir auch selber an. Schauen wir mal, ob es was wird. <lacht> ja, ich denke mal, auf der einen Seite bringt es irgendwie Unabhängigkeit, wenn man möglichst viel selber machen kann. Auf der anderen Seite finde ich das auch im Zusammenhang mit, mit der Nachhaltigkeit immer eine spannende Frage, äh, bringt es dem Umfeld quasi auch wirklich ja. vielleicht vorher nicht da war. Ne? Ja. Und das ist natürlich das Ziel auf jeden Fall, aber wir sind halt noch relativ am Start, wir sind quasi im zweiten Jahr. Ähm, mhm. Bei den aktuellen quasi Mengen, was wir benötigen, geht es halt jetzt ganz gut, nur vom, mhm. vom eigenen, von der eigenen mhm. aus. Mhm, mhm. Ähm, ich habe so den Eindruck bekommen, dass, äh, Caro, dein äh, Thema speziell auch die, die Nachhaltigkeit ist und so. Äh, Gibt es da jetzt andere äh, Aspekte auch noch, wo ihr auf die Nachhaltigkeit geschaut habt? Also, ich weiß nicht, die eingesetzten Materialien, Verpackungen oder irgend sowas? Ähm, wir haben es in der Glasflasche anstatt Plastik, mhm. da haben wir schon mal drauf geschaut. Okay. Des Weiteren versuchen wir halt so gut wie möglich alles plastikfrei zu verpacken. Manchmal geht es nicht, ist uns allen klar, aber wir schauen, dass wir in die richtige Richtung gehen und sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ja, das Tolle an Glas ist einfach, dass es zu 100% recycelbar ist. Ja. Und dass man es einfach in den Glascontainer entsorgen kann und dann ja, wird es wiederverwendet. Natürlich gibt es auch den Weg, Mehrweg zu gehen, das ist allerdings für uns aktuell leider nicht möglich, weil es einfach vor der, vor der wir kriegen nicht genug zurück an Flaschen, das heißt, vor der, vor der Logistik her ist es für uns aktuell nicht möglich, weil sobald man im Lebensmitteleinzelhandel sehr viel unterwegs ist, da, ist, da besteht die Logistik des Pfandsystems natürlich. Aber wir haben einfach sehr viel Privatkunden, Gastronomie und so, und, und da ist die Rücklaufquote nicht, nicht hoch genug. Schauen wir, was sich da in Zukunft noch ändert mit generellem Pfandsystem und so weiter, dann ist das auf jeden Fall spannend. Okay, erzählst du noch ein bisschen äh, über den Vertrieb von eurem Juice? Wir, wir sind, also der größte Teil geht auf, geht auf jeden Fall in die Gastronomie. Das tut uns, da, da ist die aktuelle Situation natürlich nicht, nicht so einfach. Also wir, wir freuen uns schon wieder auf die erneute Eröffnung quasi der, der Gastronomie, so. das, dass wir einen erfolgreichen Sommer wieder haben werden. Das tut jetzt schon langsam ein bisschen weh quasi. Mhm. Da, da leiden eh einige, einige andere Personen natürlich auch, das ist schon wird jetzt schon langsam ein bisschen, ein bisschen zart sozusagen. Ähm, aber haben es jetzt auch geschafft, dass wir eben im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel am Merkover Markt äh, gelistet sind. Und natürlich auch über den über Webshop. Das funktioniert auch und super. Falls dieser Podcast jetzt unglaublich viele Leute neugierig machen sollte, die sagen, ich will das jetzt unbedingt kosten, die können es über den Webshop empfehlen genau. auch. Ja. Passantfrei. Passant. Wow. Versandkostenfrei nehme ich an. Genau, ja. Oder ist es schon wird es gebeamt, versendet nicht mehr beans. Ja, ähm. Ah, na, Versandkostenfrei natürlich. Okay. <lacht> äh, und wie habt ihr denn diese, äh, diese Vertriebspartner gefunden oder, oder aufgebaut? Ist das über die Gastronomie-Expertin Caro gekommen? Oder wie? Also ich muss sagen, wir haben auch eine große Unterstützung von unserem Vater. Da wir mit dem Weingut schon in vielen guten Hotels und Häusern unseren Wein vertreten haben, mhm. haben wir es vielleicht auch leichter oder gleich eine Ansprechperson, an wen wir uns gewendet haben, dann auch das Juice dort hineinzubringen. Aber es ist einfach wichtig gewesen, viel das, das ganze Netzwerk mit den Leuten zu reden, auf die zuzugehen. Und viele waren dann auch bereit, natürlich jungen Menschen eine Chance zu geben. und Also man, ja. man muss jetzt halt viel unterwegs sein, ja. so einige Gastronomen, wo man hingehen, kurz das Produkt und um quasi vorstellen, ein paar dazu und dann natürlich auch ein zweites Mal hingehen oder noch telefonieren und so. Also da muss man schon dranbleiben. Also es ja. ist nicht das, das einzige Getränk am Markt sozusagen, aber quasi mit unseren Alleinstellungsmerkmale. Heute halt perfekt äh, quasi vorzustellen, ist uns eigentlich sehr gut gelungen, dass man schon ein sehr großes äh, Vertriebsnetzwerk, mhm. also sehr großes, also äh, Stadt, stadtregionales Vertriebsnetzwerk aufgebaut hat. Mhm. Mhm. Könnt ihr eure Alleinstellungsmerkmale vielleicht noch einmal zusammenfassen? Ja, also das, das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicher der Jahrgang. Also wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit dem, Jahren Etikett, äh, was eben aufgrund von Vachy gegeben ist, dem was wir einmal im Jahr ernten können. Also Vachy ist der Satz von den grünen Trauben, dem was wir schon Anfang August äh, mit einigen Freunden geerntet haben. Ähm, zusätzlich sind es quasi nur die, die reinen Komponenten, welche durch Hochkurzzeit der Hitzung quasi stabilisiert werden. Also es kommt kein, einziger, kein einziges Konservierungsmittel sozusagen ins Getränk hinzu. Es ist ja ganz ein natürliches äh, Erfrischungsgetränk sozusagen. sich mhm. sicher auch dieser nachhaltige Aspekt, der dabei ist, den wir einfach sehr wichtig finden, weil wir auch sehr überzeugt davon sind, dass regionale Lebensmittel, sei es vor allem Bauernhof oder sonst was, ähm, einfach die Wertschätzung dieser Lebensmittel sehr stark steigert und in Zukunft extrem wichtig ist. Ja, das, das ist sicher auch etwas, was wir... Schuss ist ja auch vegan und so und das wollen wir damit auch einfach ein bisschen zeigen, ein bisschen unterstreichen. Wie soll es denn in der Zukunft weitergehen? Also soweit das derzeit überhaupt planbar ist und so, aber habt ihr schon Ausbaupläne, äh, Expansionspläne? Den Markt weiter expandieren, ähm, in mehr Hotels, mehr Gastronomiebetriebe mit dem Schuss vertreten zu sein und auch wieder in mehr ähm, Einzelhandel, Wir sind ja dabei nur in regionalen. Mhm. Aber da immer auf einer sehr hochwertigen Hochwertig. Ebene, die halt auch zeigt, dass das eben ein Lebensmittel mit Wertschätzung ist und was dahinter steckt und nicht einfach ähm, in irgendeinem Supermarktregal zu stehen, weil ja, da gibt es eben, wie der Alex auch schon gesagt hat, sehr viel Angebot und da wollen wir uns schon ein bisschen abheben davon. Wo würdet ihr es gerne stehen sehen, in Zukunft mal? Jetzt ja, zum Beispiel so ein Young and Urban Programm oder sowas. Da können wir okay. uns gut vorstellen. Oder in hochwertigen Bäckereien, spezielle Lebensmitteleinzelhändler und so weiter. So mhm. in die Richtung. Mhm. Und einfach stärker in die Gastronomie einfach fahren. Alex, ich glaube, du wolltest was sagen, oder? Ja, eben eine kontinuierliche Stärkung der Marke. Unsere Vision, unsere Idee quasi sozusagen, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass man das auch über, über Social Media und diverse Kanäle sozusagen äh, noch noch, einer breit, noch einen breiteren Zielpublikum quasi greifen machen. Flächendeckende Listungen in Niederösterreich und Wien war schon quasi so, so ein Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre. Das wäre natürlich schon ganz cool, wenn uns wenn uns das gelingt. Okay. Und inhaltliche Ziele sind einfach A, dass man ein bisschen noch mehr in Richtung Social Impact geht, dass man, also da wissen wir noch nicht genau, inwiefern das ausschauen könnte, aber da haben wir so einige Ideen, wie man halt einfach nur das Produkt quasi auch für andere einen positiven, noch positiveren Impact schaffen könnte und irgendwie, ja. Da nur ein paar coole Sachen machen könnte. Okay. Und das heißt, eine neue Sorte ist auch angedacht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Aber jetzt hast du mich auch ein bisschen gefangen. <lacht> also ihr überlegt es auch so in Richtung Social Enterprise zu gehen, oder wie? Ja, genau, also dass man einfach ähm, irgendwie pro Flasche für irgendwen einen, einen positiven Impact schafft. Mhm. Sei, es, sei es in einem Drittland oder so eine Speise für ein Kind oder. Irgendwie in so eine Richtung. Okay. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt schon so ein paar Ideen. Könnt ihr, wollt ihr da schon drüber sprechen? Oder ist das noch zu unausgegoren oder zu geheim? Das ist noch ein bisschen zu unausgegoren, glaube ich, dass das, ja. Das Aber ebenso richtig. grob in diese Richtung, dass man irgendwie, ähm, ja, in einem Drittland was macht oder auch in Österreich, wie auch immer, das ist noch nicht so ganz fix. Mhm. mhm. Und da kommt ja dann vielleicht eh äh, der nächste äh, Changemaker-Workshop daher oder so, wo ihr an dem arbeiten könnt. Richtig. Ne? Okay, ja, ja, und dann die, die nächste ähm, Variante, Geschmacksrichtung oder was war das? Was gibt es da für Pläne? Juice Rosé ist geplant. Also, wir machen das ja mit den ganz normalen grünen Trauben mhm. und ich kann das hier auch mit roten Trauben herstellen. Und der hat dann so eine leichte Rosé-Farbe. Mhm. Was ja auch noch, noch beim Testen genau. der, der zusätzlichen Komponenten mit, genau. mit, was das am besten harmoniert. Wir wollen halt, dass das einen an, an sehr anderen Geschmackston wieder abgibt und eben auch was sehr Spezielles wieder ist. Und mhm. genau, dass das wieder sich komplett abhebt, aber trotzdem eben mit dieser Juice-Familie ein bisschen was zu tun hat. So wie ihr euren, euren Werdegang auch beschrieben habt, ich finde das wirklich toll und auch sehr ermutigend für andere, weil äh, da so viel von eurer Begeisterung durchkommt und auch von, von also viel Leichtigkeit. Ja. Ähm, jetzt möchte ich noch ein bisschen fragen. Äh, du, Paul, hast ja vorher angesprochen, dass da auch viel Trial and Error dabei war. Ähm, wie seid ihr in diesen Situationen umgegangen, also wenn man so merkt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, was hat euch da weitergeholfen? Und Definitiv, also gerade so in der Vertriebsebene und so ist es natürlich nicht immer leicht, vor allem wenn man halt so als komplett neues Produkt auf den alkoholfreien Markt kommt, gibt es viel Angebot, es ist... Immer eine sehr starke preisliche Frage dahinter, wie kann man noch billiger, billiger, billiger werden? Und da wollen wir auch nicht um extrem viel mitspielen in die Richtung, weil wir einfach diese Wertschätzung, die das Produkt einfach auch kostet, auch halten wollen. Und da war es natürlich dann einfach immer wieder das Absagen kommen. das ist ganz normal natürlich auch im Vertrieb, das ist absolut klar. Und da hilft natürlich extrem, wenn man zum Beispiel zu dritt ist, dass man sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig wieder pusht und gegenseitig einfach Gas geben kann und, und persönlich einfach motiviert. Das hilft extrem. Also wenn man es alleine machen würde, glaube ich, wäre es eine schwierige Geschichte. Also dieses also Team ermutigen ist sehr wichtig. Ja, das Team, also das ist schon super. Wenn das floriert, wenn man da super zusammenarbeiten kann, das ist schon, schon sehr wichtig. Und wenn man dann halt zum Beispiel da in der Kronenzeitung, wenn dann dein Produkt quasi auf einer halben Seite wieder vorgestellt wird, oder letztens war wir im Profil als Getränkeempfehlung der Woche vom, vom Adi Schmidt empfohlen, äh, das motiviert dann quasi schon, also das. Und was auf jeden Fall die größte Motivation ist, ist einfach, wenn dir dann die Leute sagen, das schmeckt so gut, das, ich genieße das jeden Abend und das taugt mir einfach und das schmeckt mir total und wir sitzen mit dem zusammen und und diese Idee, einfach die, wenn man sieht, dass diese Idee, die man sich überlegt hat und die Umsetzung sich gelohnt hat und die Leute einfach eine schönere Zeit dadurch haben und eine wirkliche Zeit haben, das ist extrem motivierend für mich. Das ja, das, ist das heißt, die positiven Rückmeldungen die Absolut. gehen auch immer weiter am Weg, ja. Ja, ja. Definitiv, ja. Okay. Äh, weil ihr gerade angesprochen habt, das Team, wie das hilft und so, habt ihr eigentlich auch so ähm, Aufgabenverteilung, ähm, die, wo auch irgendwie jeder besondere Stärken hat, die, die er oder sie da einbringen kann. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder seine Stärken da auch ganz auslebt. Der Paul zum Beispiel hat ja schon angesprochen, er fotografiert sehr gerne und ist auch für die ganzen Gespräche und so sehr offen immer. Der Alex macht eh hauptsächlich Vertrieb und ist unser Jungwinzer. Zeit. Ja, genau, der kennt sich da perfekt aus. Und ich schaue ein bisschen Social Media und so, dass da alles passt. Und im mhm. Betrieb, das sind wir halt meistens dann zu, zu dritt oder zu zweit unterwegs. Genau. Das machen wir dann meistens gemeinsam. Und wir unterstützen uns auch alle in allen Tätigkeiten. Also, wenn wer wo Hilfe braucht, dann sind wir auch für den anderen da und machen das gerne gemeinsam auch. Mhm. Okay. Muss man es ein bisschen aufteilen, weil sonst ähm, steigt man sich nur gegenseitig in den Bereichen auf den Füßen herum und ich glaube, das ist so viel produktiver, wenn man ein bisschen, natürlich, es hängt vor allem in so einem extrem klein strukturierten, ich sag jetzt mal Unternehmen oder Projekt, ähm, hängt sehr viel einfach an jeder Person und an dieser Zusammenarbeit, die sich daraus ergibt. Das ist schon mhm. ganz klar. Also jeder macht natürlich alles. <lacht> das ist eh klar. Mhm. Ja. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, viel zu lernen, wenn man zumindest ja. einmal am Anfang alles macht und sich in allen ja. Bereichen auskennt und so und dann, wenn es ja. weckt, vielleicht auch ein bisschen mehr äh, spezialisieren kann oder so. Absolut, ja. ja. Ähm, Wollt ihr ja vielleicht auch ein bisschen was sagen, damit man so größenordnungsmäßig eine Vorstellung bekommt? Also zum Beispiel, wie viel von eurem Getränk habt ihr schon verkauft in diesen zwei Jahren oder irgend sowas, damit man sich die Dimensionen vorstellt. Also wir haben heuer vom Jahrgang 2020 40.000 Flaschen produziert 40 und haben jetzt circa die Hälfte verkauft. Mhm. Und der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass das eng wird, dass wir bald ausverkauft dann sind. Mhm. Schauen wir mal. Und letztes Jahr waren es 26.000 so für den Start. Ja. Okay, ja. Das klingt schon ziemlich beachtlich. Ja, <lacht> ja, ja das im Getränkemarkt ist es noch klein, aber wir wachsen, sagen wir mal so. Ja. Darum habe ich auch gemeint, so bei, bei den Schulprojekten quasi Umsetzung und Umsetzung ist nicht das Gleiche. Also, es hätte auch sein können, dass jetzt wir haben zehn Flaschen gemacht oder so. Ne? Ja, das, ja ist. das ist schon so ein richtiges Business bei euch. Ne? Ja, also wir schauen, dass wir es eben vergrößern können und dadurch eben auch mehr Möglichkeiten wiederum haben können. Und, ja, Schauen wir mal, um, was die nächste Zeit bringt. Vielleicht auch noch so Frage am Rande. Also wir beiden habt letztes Jahr die Matura gemacht und Caro, du bist teuer dran. Genau, ich bin auch dabei. Du bist, das heißt, du gehst noch in die Schule, wenn man, <lacht> oder sitzt zu Hause vor <lacht> Distance Learning oder so. Und ihr beiden anderen macht sie jetzt quasi hauptberuflich Juice, oder was, was tut ihr? Ähm, wir, wir sind beide beim Roten Kreuz gerade. also Wir absolvieren jetzt den Zivildienst. Ich habe schon im Juli gestartet. Mhm. Äh, der Paul hat jetzt erst im Jänner gestartet, wir machen sozusagen äh, das ist das Hobby mit aktuell, also hauptberuflich noch, noch nicht. Ähm, ja, also ich meine, dass wir es quasi noch, noch nicht hauptberuflich machen. Aber natürlich ja, ein paar Stunden in der Woche sind ja. es, es auf jeden Fall. Also es steckt schon gewisser zeitlicher Aufwand dahinter. Aber es, es macht sehr viel Spaß. Also speziell jetzt in der Anfangsphase, weil man halt wirklich jeden Tag was, was weiterbringen kann. Natürlich sind öfters auch Rückschläge dabei. Um, aber es ist ein cooles uh, Learning-by-Doing-Projekt, sozusagen. Mhm. Mhm. Wir sind ah. auch nebenbei an im Weingut unterwegs, vor allem im Marketing. Alexander als, als Jungwinzer, ich als Fotograf, Marketing-Schichtel, Social Media und so. Ja. Genau, das ist auch nur so. Ja, jetzt, jetzt kommt heraus. Das ist dann immer der Punkt. Das machen wir auch noch und das machen wir auch noch. Wahnsinn, ja, also so wie viele Stunden hat der neue Tag? Ne? Das heißt, wenn ihr das richtig... Ja, alleine habt, nur 24. <lacht> <lacht> Papa Türk äh, hilft euch ein bisschen und äh, stellt euch quasi auch Infrastruktur so zur Verfügung und ihr helft aber alle auch Papa Türk bei seinem Weingut, oder? Ja, selbstverständlich. So funktioniert das, ja. Das sozusagen der Groß, also die Weine sind sozusagen aktuell halt auch... Für, für den Staat war das schon sehr wichtig, quasi so als im, im Hintergrund der Weimarbetrieb, äh, sozusagen die, die Kontakte fürs Vertriebsnetzwerk und so, mhm. hat uns am Anfang schon, für, für den Staat, schon ganz gut. hat nicht geschadet. Ne? <lacht> genau, hat nicht und geschadet. es hat das Ganze erst möglich gemacht, weil natürlich die Finanzierung von so einem Projekt nicht ganz einfach ist. Mhm. Es sind ja doch nicht ganz kleine Summen, von denen man da spricht und... Das war also absolut super, dass wir diese Möglichkeit haben, das darüber übers Weingut eben zu finanzieren. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt denke ich mal, solche Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder, ja, äh, dennoch äh, Gibt es wahrscheinlich Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ihr anderen auch weitergeben könnt? Also was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ihr seid zwar zumindest aus meiner Sicht noch sehr, sehr jung, aber im Vergleich zu Leuten, die ein paar Jahre hinter euch sind, ja, die jetzt, ich weiß nicht, so zwei Jahre vor Schulabschluss sind oder so, seid ihr ja jetzt schon Vorbilder, ja, die Erfahrungen gesammelt haben, die schon erfolgreich was auf die Beine gestellt haben. Was Könnt ihr diesen äh, Menschen denn mitgeben, was, auf was soll man achten, wie soll man sich ausrichten, um auch weiterhelfen zu können? Ich glaube, ganz wichtig, wurscht, was man macht, wurscht, in welchem Bereich man ist, ist, dass man dran bleibt. Und das ist ganz sicher nicht immer einfach, das haben wir auch gemerkt. Das ist einfach, wenn es Rückschläge gibt, dann fehlt es an Motivation und so weiter. Und dann ist aber wichtig, dass man dran bleibt. Und das ermöglicht eigentlich fast alles. Das, das sagt man immer so <lacht> zuerst. Ja, es ist wichtig, dass man dran bleibt, dann ist irgendwie alles möglich. Das ist meistens oft aber es stimmt eigentlich einfach. Das muss man sagen, Und das ist auch so ein bisschen Erfahrung, was ich dadurch gesammelt habe, dass mhm. das ist wirklich wichtig ist. Das bringt mich noch einmal zu dieser Trial and Error Frage. Ja. Wenn es Error gibt, dann muss man ja irgendwann auch an den Punkt kommen zu sagen, okay, da geht es nicht weiter. Ja. Absolut. Ja. Aber trotzdem dranbleiben. Wo ist denn da die, die Grenze zwischen dranbleiben und äh, einsehen, es war irgendwas, war der falsche Weg? Ich glaube, das muss man sehr schnell sehen. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, das zu erkennen. Wenn was nicht funktioniert, dann gehen man einen anderen Weg. Das ist so ein bisschen die Abzweigungen, die man nehmen muss und die muss man richtig nehmen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und da ist ganz sicher Hilfe von. Leuten, die das einfach schon, die Erfahrungen schon gemacht haben und so, eben was der Alex gesagt hat, diese Experten, die wir uns auch ein bisschen zugeholt haben, durch das, dass wir so jung sind, auch super dazuholen können, die helfen da einfach enorm, weil die haben viele Erfahrungen schon gesammelt. Und wenn man Fehler vermeiden will, dann hilft das mhm. sehr stark. Und, und, ja. ja. Habt ihr da vielleicht auch ein, äh, ein konkretes Beispiel ähm, für so eine Situation, wo ihr eben schnell entscheiden musstet, okay, da, das so vielleicht nicht, aber anders? Also mhm. Zum Beispiel jetzt bei, bei der Etikettengestaltung. Mhm. Der, der Paul ist, ist, ist ja grafisch sehr, sehr begabt, hat da relativ schnell einen Entwurf gehabt, aber uns war relativ schnell klar, dass der Bild der Pep, dass dieser Bild zu, zu langweilig ist. Und da haben wir dann relativ rasch gemeinsam entschieden, dass wir, da, dass wir da halt Unterstützung von einem Profi brauchen, der was das schon öfters gemacht hat und der was uns da halt weiterhelfen kann, wie wir das halt gestalten, sodass das halt auch auffällig ist, sodass das sehr, sehr ansprechend ist für die, für die Genau, das ist eigentlich ein super Beispiel. Ja. Richtig. Oder in der Namensfindung. Da ja. es ist es echt schwierig für ein Produkt einen, einen Namen zu finden, der einprägsam ist, der gut klingt, der irgendwie im, im, im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt und trotzdem nicht geschützt ist Namen rechtlich und so weiter. Also das, das ist echt eine Herausforderung und da dann ja, sich auf einen Namen zu einigen und nicht in die falsche Richtung zu rennen und verschiedenste Geschichten zu beachten, wie ist der in der Google-Suche und so weiter. Das ist ja, nicht, mhm. nicht ganz einfach und da muss man dann einfach erkennen, so jetzt sind wir minimal falsch abgebogen, jetzt biegen wir wieder zurück und dann sind mhm. wir wieder auf der Hauptstraße quasi. Ja, Bleiben wir doch noch kurz auf diesem Punkt, weil ich denke mal, das könnte für viele junge Gründer vielleicht auch interessant sein und Gründerinnen genauso. Also so das Etikett oder der Name, Dinge, die, die schon sehr in die, in die wirkliche Produktgestaltung und so weiter gehen. Was hat denn da den Unterschied gemacht? Also wie, wie ist das gelaufen? Was haben euch da die Experten geraten? Oder welche Fragen haben die gestellt? Was haben die gesagt, worauf ihr achten müsst? So quasi, was ist der richtige und was ist der falsche Weg und warum? Könnt ihr da auch was dazu sagen? Also beim Namen ist extrem wichtig, wie der klingt eben, wie einprägsam der ist, diese Punkte, die ich gerade gesagt habe. Und das... Das muss man unbedingt beachten. Ansonsten, wenn man irgendwie einen Namen verwendet, der sofort wieder vergessen wird, bei uns ist ja die Herkunft von Juice, kommt vom englischen Saft, Juice eben, und Verschü eben die eine der wichtigsten Komponenten. Mhm. Genau, dann, wenn man das alles beachtet beim Namen, dann merken sich die Leute das auch und beim Design ist es ganz einfach Wiedererkennbarkeit, was sicher den wichtigsten Part spielt, also einfach durch das, dass wir so ein bisschen die Komponenten auf dem Etikett abgebildet haben, mit dieser Silberprägung, die Holunderblüten, mit den Bubbles so ein bisschen die Trauben, aber auch dieses Sprudelnde. Ja, sind wir einfach erkennbar und, und in einem Regal, in einem Supermarktregal oder in einem Restaurant sehen es die Leute und wissen sofort, aha, das sind die Jungen aus dem Kremstal, die haben das jahrgangsgetränk schuss kreiert, mhm. so. Das ist so die Message, die bleiben muss. Es darf auch gar nicht zu, zu kompliziert sein. Also besser ist meistens, wenn man es relativ schlicht und, und einfach sozusagen genau. hältet. Und haben diese Dinge, so das Design, die Gestaltung, hat das auch was zu tun gehabt mit, mit eurer Zielgruppe? Mit äh, den Leuten, die ihr euch wünscht oder die erfahrungsgemäß euer Getränk mögen? Definitiv, ja. Wobei... Natürlich bei einem Getränk die Zielgruppe oft sehr weit gefächert ist, weil es gibt ja jetzt nicht die, den typischen Konsumenten, der Juice jetzt nicht trinken darf. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir vor allem auch für ein junges Publikum, urbanes Publikum, die so Sachen auch unterstützen wollen. Das sind sicher wichtige Konsumenten für uns, aber auch irgendwie, ja, einfach Leute, die mitten im Leben stehen und, um, gern eine coole Weinalternative genießen wollen und was Neues ausprobieren wollen. Mhm. Und wir haben mal schon Senioren gehabt, die das total gefeiert haben, weil es <lacht> einfach gut schmeckt und <lacht> die das total genossen haben zum Beispiel. Ja. Mhm. Okay, also okay. es hat es beeinflusst, aber es ist nicht der wichtigste Aspekt für mich. Mhm. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, was macht euch den Mut? Ähm, sicherlich die die Unterstützung eben von äh, Personen, die was viel mehr erfahren, dass wir schon haben, die Offenheit sozusagen, dass die uns auch deren Erfahrungen weitergeben möchten. Ähm, also das war schon ein wichtiger Punkt, quasi die Unterstützung von äh, einigen ähm, erfahreneren Persönlichkeiten sozusagen. Mhm. Ja. Und wie der Paul auch schon sagt, das Feedback von den ja. Kunden, das macht, glaube ich, auch sehr viel Mut. Absolut. Und motiviert ja. natürlich auch gleichzeitig. Mhm. Okay, wenn die dann sagen, schmeckt super, ja. ist total fein, dann macht genau. das Mut. Aha. Und Paul, was macht dir Mut? Ja, jedes, eh, was was die Karo auch schon gesagt hat, also das mhm. finde ich extrem wichtig, wenn man positives Feedback kriegt und und das nicht nur so daher geredet ist, sondern das wirklich von Herzen kommt und, und man das auch sieht, dass die Leute das einfach ganz regelmäßig trinken und, und das ihnen schmeckt, dann, ja, dann ist das ein super Gefühl und macht das Freude. Oder auch einfach, wenn wir beisammen sitzen und irgendwie an, an neuen Nuancen fallen oder so und dann wieder zu guten Ergebnissen kommen, das macht mir auch Mut. Ja. Und äh, wofür braucht ihr Mut? Ha. Für vieles. <lacht> ja, dachte mir fast, lass hören. <lacht> ja, also ganz viel Mut braucht man für den Vertrieb, weil das ist oft ein langwieriger Prozess einfach, wenn man von Klinke zu Klinke geht und Akquise macht, da braucht man viel Mut, weil das ja zehrt auch an Kräften durchaus, aber es macht da Spaß und ja, das ist ja, Alex hat vielleicht einen Punkt, wo er ja, Ganz am Anfang auf jeden Fall auch. Also haben die Idee, den Eltern, guten Freunden quasi zu präsentieren, äh, generell mal zu starten. Also der, der Mut am, am Anfang ist sicher ja nicht, nicht unwesentlich. Also mhm. genau. mhm. So von der von der Idee ins wirkliche Umsetzen zu kommen genau. sagen, ja. das ist jetzt nicht nur ein Hirngespinst oder irgend sowas, sondern machen wir das ja. jetzt wirklich. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ja. Ja. Dann braucht man Mut bei jeder Abfüllung, weil die Komponenten dadurch, dass halt natürlich sind, sind immer ein bisschen anders. Und dass man das immer gleich hinbringt und so, das, da braucht man auch Mut. Es ist, ist zwar mathematische Rechnung, aber es ist trotzdem immer mit ein bisschen Zittern und Mut verbunden. Okay, Das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch das Schöne daran. Dass das Absolut, halt ja, wenn dann die erste Flasche von der Abfüllmaschine runterläuft und man kostet und... Das passt, das ist super. Ja, das ist halt eine Formel, die immer das gleiche Ergebnis liefert. Ja. Genau. ja Diese Formel ist schwierig, weil die gibt es natürlich, diese Formel, aber dadurch, dass halt, es ist einfach immer ein bisschen anders weil der Verschüe ist unterschiedlich reif, schmeckt unterschiedlich. Es ist einfach ein Produkt, das lässt sich nicht auf Knopfdruck vervielfältigen. Und das, ja. Aber das ist Ach, auch klar. das schöne dran. Das ist aber wichtig für uns natürlich, weil, weil es eben kein, kein chemisches... Produkt, kein industrielles Getränk ist. Das ist eben auch der, der Vorteil, also das ist das Positive für uns, sozusagen. Ja, da sind wir auf jeden Fall auch stolz drauf. Mm, das glaube ich. Ja. Äh, Caro, wofür brauchst du Mut? Ähm, ja, ich hätte auch gesagt, so, dass, dass man überhaupt ein Getränk auf den Markt bringt, erfordert schon ziemlich viel Mut, denn der Getränkemarkt ist ziemlich voll. Viel Angebot da und sich da durchzusetzen kann sehr anstrengend sein und auch schwierig. Mhm. War ich das eigentlich im Vorfeld bewusst, dass das ein, ein schwieriger und äh, schon recht gut bevölkerter Markt ist? Habt ihr so quasi Marktanalyse gemacht oder war ich das am Anfang eher egal, wo es so tun einmal und dann sehen wir schon. Es ja, so. war schon bewusst, aber es war schon früher dabei. Ja, schauen wir mal, mhm. wie, wie, das, wie das sein wird. Also, also wir haben jetzt so wir das ganz ganz in einem Businessplan und so, ja. haben wir ehrlich gesagt mit 17, 18 Jahren damals, das, das haben wir nicht gemacht. Also das mhm. war Know-how ja, einfach. So ein, so ja. Das war, da, da haben wir natürlich auch, also die Fehleranzahl ist jetzt schon deutlich durch, äh, zurückgegangen. Also am Anfang war das schon sehr viel Probieren dabei sozusagen. Mhm. Aber das war aber. Es gibt auch, auch eine tolle Anfrage. Ja. Mhm. Es gibt schon ganz coole Geschichten, was uns da passiert sind. Also das, aber ja, das, das macht man ja. am Anfang. Okay, können wir die vielleicht auch äh, eine hören davon? Ja, also die, die erste Abfüllung, das war nur eine kleinere, sozusagen, die ist dann nicht am, am Markt gekommen. Ähm, das war ein ganz anderer Fehler, da war ich sicher eher der, der Haupt. Also entschuldige, das ist mir Fehler passiert bei der äh, Mischung der Komponenten sozusagen. Also das war eine kleinere Erstabfüllung und die ist leider nicht so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Das war dann wahrscheinlich die Geschmacksrichtung so interessant, oder? Genau, also genau, das war viel zu so viel Sirup sozusagen. Ähm, also das Verhältnis hat nicht, hat nicht gepasst sozusagen. Du, Paul, hast auch die Lernkurve, glaube ich, angesprochen, das ist akustisch ja. bis gegangen nicht? Ja, ja. ja, mit jedem Fehler lernt man dazu und wird immer besser. Und das ist irgendwie auch, wir brauchen eine Fehlerkultur. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Fehler macht, weil dann ja, macht man es danach nicht mehr im Idealfall. Ja Habt ihr die bei euch, bei Juice, habt ihr Fehlerkultur? Absolut, ja. Also mhm. wir verbessern Fehler, die wir gemacht haben logischerweise, weil sonst wäre die Abfüllung jetzt immer nur falsch zum Beispiel mhm. und <lacht> das ist, also das ist absolut notwendig, das müssen wir machen. Mhm. Mhm. Ja, also, ja, auch im Betrieb und überall machen man das schon, also das, das ist schon wichtig. Ja. Alex, du wolltest was sagen? Ja, also das konstruktive Feedback nehmen wir natürlich immer, immer zu Herzen, also mit dem beschäftigen schon, das ist schon ein wichtiger Punkt sozusagen. Mhm. Also, mhm. Da, dadurch, dass wir heute halt ein sehr junges Team sind äh, und eben noch, noch eher am Start sozusagen von unsere Visionen sind, so, genau was macht denn eigentlich am meisten Freude an der ganzen Geschichte vielleicht auch bei jedem jeder von euch anders der Kontakt zu den Menschen würde ich sagen und auch wenn du siehst, dass Menschen Freude an deinem Produkt, an unserem Produkt haben und das wirklich genießen und dass deine Vision oder unsere Vision aufgeht. Mhm. Okay. Oder auch, wenn man selber mit, mit seinen Freunden beieinander sitzt und irgendwie dann das auch vielleicht manchmal mischt. Wir machen das mit Wildstück Chin. Es gibt dann eine, eine recht coole Mischung. chin Chu nennen wir das. Da kann man auch coole Abende haben, da hat halt dann Alkohol, das Ganze. Ich glaube, <lacht> genau. da braucht man das Rezept dafür. <lacht> ja, das das gibt es unten in der Beschreibung. <lacht> ja, genau, genau, her damit. <lacht> ja, fast. Senden wir euch. Genau, das, also das macht einfach auch Freude, wenn man es wenn selbst genießt mit Freunden und eben genau das, was unsere Idee dahinter ist, quasi selbst auch lebt. Das, das macht auch mhm. macht Freude. Okay. Und Alex, was macht dir am meisten Freude? Ich würde vielleicht kurz ein Foto herzeigen, wann das geht, kann ich da Bildschirm freigeben. Ja, selbstverständlich. Das ist quasi bei der bei Schülese, ah. das, das war eben im August mit einigen Freunden ähm, eben der erste Produktion, also einer der ersten Produktionsschritte, quasi die Traumernte, mit Freunden, mit, mit Musik, dann an einer gemeinsamen Jause und so, das war, war schon ganz gut. Bitte, das schaut ja super nett aus. Das ist ja die volle Party irgendwie. Das, das war eine Party, ja. das war sehr ja. entspannt. Es war, ja, war dann schon sehr heiß, dann so am, am Mittag oder so. Da haben wir schon sehr heiße Temperaturen gehabt, damit ausreichend mhm. Trink, Geträn, Getränken ist, ist. gegangen. Aber es ist quasi nur das junge Team, also der Älteste war, war 23. Das ähm, ist quasi schon ganz cool, eben. Mit der jungen Generation was, was bewegen zu können. Und auch schön, dass dich deine ganzen Freunde da unterstützen. Das macht ja. Spaß. Ja, ja, das glaube ich. Und mit so viel Begeisterung und so weiter. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ganze noch in Bewegung und mit Musik und so, also super nett. Ja, das war's. Ja, super. Danke fürs Teilen. Das hat es jetzt irgendwie vollgebracht. Ja, ihr Lieben, dann. Bleibt mir nur, euch weiterhin alles Gute zu wünschen und gutes Gelingen und ich glaube, dass die Gastronomie bald wieder aktiv werden kann, ähm, ja, vorausgesetzt, dass das möglich ist, ja, wünschen wir uns natürlich alle sehr. Also mir geht es ja. auch schon ab, so gemütlich im Beisel zu sitzen und ähm, im Sommer Absolut. dann natürlich erst recht. Ähm, ja. Ich habe ja hatte ja, wie gesagt, auch schon Gelegenheit, euer Juice zu verkosten. Ihr habt mir eine Kostprobe geschickt und ich muss sagen, es ist wirklich erfrischend und köstlich. Äh, schmeckt sehr ganz, schön. ganz toll. Ähm, also kann mir das auch sehr, sehr gut als äh, wunderbares Sommergetränk vorstellen. Perfekt. Und, ja. Ja, also alles Liebe, alles Gute für euch. Vielen Dank, dass ihr äh, bei Let the Future Talk zu Gast wart und über ja, eure Erfahrungen gut. erzählt habt. Ich glaube, die werden für viele Leute sehr inspirierend sein und äh, sehr hilfreich. Also, Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Dank. Laden. Ciao, grüß Ciao. euch. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss danke. Ciao. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.